Ja, hallo, äh, ich bin Marco und äh, wir haben ja bei äh, Jugendhackt äh, ja, einen Code of Conduct und so eine Art Code of Conduct gibt es auch für Code. Das nennt sich dann Softwarelizenzen ähm, und das klingt erstmal nach einem sehr trockenen Thema. Ähm, ich will trotzdem mal wissen bisschen hier ein ähm, ja, bisschen davon erzählen, so, was das denn mit diesen Softwarelizenzen so auf sich hat, warum das denn irgendwie eine interessante Sache sein kann. Ähm, genau. Nix. Gut, äh, genau, was ist eigentlich freie Software? Ähm, da, wenn wir nicht wissen, was freie Software ist, schauen wir doch einfach mal bei der Wikipedia nach. Ist so der ein ganz guter erster Ansatz. Ähm, und in der Wikipedia steht äh, tatsächlich, freie Software ist Software, äh, welche die Freiheit von Computernutzern in den Mittelpunkt stellt und äh, mit diesem Empfang dieser Software äh, empfängt der Nutzer auch die Nutzungsrechte. Also das ist ein ganz interessanter äh, Ansatz seiner Definition, ähm, weil eben hier die Freiheit der Computernutzer äh, so in den Vordergrund äh, gestellt wird. Das heißt, es geht nicht irgendwie um die Freiheit derjenigen, die die Software schreiben, sondern um die Freiheit von allen Leuten, die diese Software nutzen. Ähm, und das spiegelt sich auch in dem zweiten Zitat wieder, den, das ich ja aus dem Artikel rausgezogen habe. Ähm, mit dem Empfang der Software empfängt der Nutzer die Nutzungsrechte. Das heißt, wenn ich eine Software bekomme mit einer entsprechenden freien Softwarelizenz, dann ähm, darf ich eben diese Software unter bestimmten Kriterien, die eben diese Softwarelizenz definiert, ähm, ja uneingeschränkt nutzen. Genau. Und ganz wichtig hier ähm, dabei: Frei ist hier nicht zu sehen ähm, wie, ähm, wie Freigetränk, sondern äh, frei wie in Freiheit. Das heißt, es geht hier um, um diesen diesen Freiheitsbegriff, der sich eben äh, dadurch auszeichnet, dass wir eben besondere Freiheiten äh, durch so eine Software haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Naja. Ähm, was sind das für Freiheiten? Und bevor ich dazu aber komme, ähm, möchte ich kurz mit euch so ein paar, paar Beispiele durchgehen. Nutzen wir dann schon, schon äh, freie Software? Sicherlich einige von euch. Aber was kann das denn zum Beispiel sein? Wir haben zum Beispiel, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Sicherlich wahnsinnig viele von euch werden irgendwie Mozilla Firefox nutzen. Ähm, die Software, die äh, hinter Wikipedia steht, die Software, äh, die Wikipedia ähm, quasi am Laufen hält, äh, das, das MediaWiki ähm, ist freie Software. Der Linux-Kernel ist freie Software. OpenStreetMap ist natürlich ähm, also alles was da hinten dran steht. OpenStreetMap ist so ein Projekt zum äh, ja, offene Karten äh, bereitstellen durch die Community, Kartendaten generieren und ähm, auch die Software die dahinter steht ist auch freie Software. Äh, die Programmiersprache Python ist freie Software, also der der Compiler hinten dran, der aus dem der da eben dieses diesen diesen Quellcode nimmt und den dann ausführt, also dieser Interpreter äh, streng genommen ähm, und so gut wie alle anderen Programmiersprachen und die Compiler und Interpreter hinten dran sind auch ähm, ja Prinzip alles freie Software. Äh, Thunderbird, äh, sehr beliebter Mail-Client, ist auch freie Software, LibreOffice kennt man natürlich, also es ist schon wahnsinnig viel irgendwie so an Anwendungssoftware und auch wahnsinnig viel Software hinten dran, ähm, die eben freie Software ist. So, warum wollen wir denn überhaupt irgendwie, dass das Software frei ist? Also warum wollen wir denn diese Freiheiten der Nutzer so sehr in den Vordergrund rücken? Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Also ein großes Beispiel, freie Software bringt automatisch auch ein bisschen Sicherheit, weil freie Software automatisch ähm, auch immer bedeutet, dass der Quellcode frei ist. Das heißt, ähm, ja, jeder kann irgendwie in die Software reingucken, kann schauen, was macht diese Software und ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert die Software, was, was, was tut die Software, wenn sie, wenn sie äh, unerwartet bedient wird, wenn sie irgendwie bedient wird, wie, so wie es nicht vorgesehen ist. Und dadurch, dass so wahnsinnig viele Leute da reinschauen können, ähm, können wir eben gucken, was, ja, wo da möglicherweise Probleme sein könnten und die dann einfach beheben. Ich habe hier mal so einen Screenshot von PC-Wahl. Da erinnern sich vielleicht einige noch dran. Das war dieses, dieses große Wahldesaster von einer sehr weit verbreiteten Wahlauszählungssoftware, also mit der die Stimmen in den Wahllokalen dann ausgezählt und zentral gesammelt wurden. Und ja, diese Software war eben keine freie Software. Das heißt, jahrelang konnte keiner reinschauen und schauen, irgendwie, wo könnten da Probleme auftreten. Und es gab tatsächlich dann einige. Sicherheitsprobleme mit dieser Software und ähm, ich behaupte, wenn diese Software freie Software gewesen wäre, dann hätten viele Leute bei so einem wahnsinnig wichtigen ähm, Softwareprojekt wie jetzt bei einer, bei einer freien oder bei einer ja, demokratischen Wahl mal in die Software reingeguckt, die dafür genutzt wird und äh, vielleicht Sicherheitsprobleme schon viel früher festgestellt. Ja, Ein anderer ganz großer Punkt ist äh, Community. Ähm, es gibt eine wahnsinnig große freie Software-Community und ähm, ja, wir alle profitieren so ein bisschen davon, dass andere Leute für uns freie Software schreiben und können da auch was zurückgeben, indem wir selbst freie Software schreiben ähm, und quasi so ein bisschen ähm, ja, unseren eigenen unseren Code mit anderen Leuten teilen und andere Leute ihren Code mit uns teilen. Ähm, so ein ganz großes Beispiel ist natürlich so eine, so ein, ja, eine freie Desktop-Umgebung ähm, wie zum Beispiel Gnome auf Linux. Und das ist einfach ein großes Projekt, was wahnsinnig viele Leute nutzen und ja, wahnsinnig viele Leute sich daran beteiligen, diese Software zu schreiben und am Ende profitieren wir alle davon, weil wir alle einen funktionierenden ja, Linux-Desktop haben. Ja, aber auch für die öffentliche Verwaltung ist freie Software eine wahnsinnig wichtige Sache. Einfach, weil zum Beispiel wahnsinnig viele Verwaltungen, viele Städte, viele Kommunen, überall die gleichen Probleme anzutreffen sind. Das heißt irgendwie, die oder jede Stadt hat irgendwie ein Einwohnermeldeamt, jede Stadt hat ähm, ja, alle möglichen anderen Ämter, da fallen überall die gleichen Aufgaben an. Und ähm, dafür wäre es gut, wenn man irgendwie hingeht und einfach mal Software entwickelt, die dann in allen Kommunen genutzt werden kann. Und äh, freie Software ermöglicht es eben, ähm, dass diese Kommunen gegenseitig sich unterstützen können, gegenseitig ähm, ja, ihre Software miteinander teilen können und gegenseitig profitieren können von Verbesserungen, die vielleicht eine andere Stadt dann irgendwie in die Software einbaut. Genau, das ist auch hier der Screenshot von der Kampagne Public Money, Public Code. Die ist eine Kampagne der Free Software Foundation, die wahnsinnig viel Unterstützung erfahren hat irgendwie und mittlerweile unfassbar viele Unterstützer hat. Hier sind es jetzt irgendwie 22 Unterschriften. Das ist ein sehr alter Screenshot. Mittlerweile sind es irgendwie viele, viele Tausende Unterschriften und auch große Organisationen, die sich dahinter stellen. Ja, die fordern im Prinzip, dass alles alle Software, die von, von öffentlichem Geld, also von Steuergeldern finanziert wird, auch. Am Ende öffentlicher Code sein sollte, also äh, freie offene Software. Ja, ich habe vorhin die vier, die, die, die Softwarefreiheiten, die die Nutzer dadurch erlangen, angesprochen. Und da gibt es so vier große Softwarefreiheiten, die ähm, ja immer so als Kriterium äh, herangezogen werden äh, können, was, wann denn freie Software wirklich freie Software ist und ähm, wann es vielleicht keine so freie Software ist. Ähm, und diese vier Kriterien, vier Freiheiten. Ähm, die wurden mal definiert von, von Richard Stallman. Richard Stallman ist der Gründer der Free Software Foundation. Ähm, das, äh, dieser Mann hier auf diesem, auf diesem Bild. Und er hat sich schon relativ früh Gedanken gemacht, was ist denn ähm, bei Software so wichtig? Wie können wir dann Software gemeinsam nutzen? Wie können wir Software teilen? Und äh, wie können wir da irgendwie Kriterien definieren, wann denn so eine Software freie Software ist? Ja, und Informatiker fangen bei null an zu zählen. Die nullte Freiheit ähm, von den vier Freiheiten ist die Freiheit, das Programm auszuführen, wie man möchte, für jeden Zweck. Das heißt, ich kann dieses Programm einfach nehmen, wenn es, wenn es freie Software ist, kann es, kann es ausführen, kann es nutzen, ähm, ja, kann damit Berechnungen durchführen. Was auch immer diese Software tut, die darf ich einfach nutzen. Und zwar ähm, uneingeschränkt ohne irgendwie eine 30-Tage-Version, sondern einfach ähm, ja, wie immer. Ja, Die erste Freiheit ist die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ähm, und das ist auch eine interessante oder eine, eine wichtige Freiheit. Ähm, weil wenn ich die Software an, untersuchen kann, muss ich Zugang zu ihrem Quellcode haben, ähm, zu, im, zu, dem, zu dem Code, aus dem die Software gebaut wird. Äh, und das bedingt halt hier an dieser Stelle auch genau, dass jede freie Software auch offene, also offene Software ist im Sinne von, von Open-Source-Software. Ähm, und dann da kann ich eben anschauen, was macht diese Software und äh, kann diese Software anpassen und vielleicht Dinge verändern, wenn ich irgendwie andere Funktionalitäten brauche oder irgendwie Dinge zum Beispiel auf meine eigene Stadt anpassen muss oder ähm, ja, auf meine eigenen... Privaten Bedürfnisse anpassen muss, will vielleicht zu Hause was anderes machen als äh, mein Nachbar, der die gleiche Software einsetzt. Ähm, genau. Die zweite Softwarefreiheit ist, das Programm äh, zu verarbeiten und, ähm, mit und damit, äh, erst Quatsch, zu verarbeiten, zu verbreiten ähm, und äh, damit äh, Mitmenschen zu helfen. Das ist ganz klar, habe ich ja vorhin schon erzählt. Äh, wir teilen alle unsere Software miteinander, hat den riesigen Vorteil, wir schreiben irgendwie Programme nicht zweimal, sparen uns wahnsinnig viel Aufwand und äh, ja, können uns gegenseitig wahnsinnig viel weiterhelfen dabei. Ja, ähm, die, die dritte Softwarefreiheit ist, ist die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserungen auch äh, später der Öffentlichkeit äh, weiterzugeben, und äh, sodass dann die ganze Community davon profitieren kann. Ähm, der Unterschied hier zu den vorherigen Freiheiten ist, dass sich das hier nicht auf das Weiterverbreiten der Software an sich äh, bezieht, sondern auf das Weiterverbreiten von Verbesserungen. Das heißt, wenn ich Verbesserungen an dieser Software vornehme, dann habe ich automatisch auch das Recht, diese Verbesserungen auch weiter zu verbreiten mit der Software zusammen. Das heißt, so eine Lizenz, die sagen würde, naja, du darfst diese Software nutzen, darfst sie weiterverbreiten, aber sobald du Änderungen dran vornimmst, darfst du sie nicht mehr weiterverbreiten, das wäre keine freie Software-Lizenz. Genau. So, jetzt habe ich schon wahnsinnig viel über Software-Lizenzen geredet. Was sind denn so, so bekannte Lizenzen? Was ist denn so eine Lizenz überhaupt? Vielleicht hat man sowas schon mal gesehen. Auch hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Erstmal für Kunst, Musik und Bilder gibt es Lizenzen, die jetzt keine direkten Software-Lizenzen sind, aber auch irgendwie... Bekannte, relevante Lizenzen, also zum Beispiel für ja, alles, was so mit, mit ähm, Kunst und Medien zu tun hat, äh, Bildern, äh, Audio, Sachen, bieten sich Creative Commons Lizenzen äh, ganz gut an. Äh, die sind eben genau darauf ausgelegt, dass man ähm, ja, so eine Art von, von Medien teilen kann. Ähm, und für Code-Dokumentation äh, gibt es die GNU-Free-Documentation-License zum Beispiel, die explizit dafür da ist, um Dokumentation ähm, ja, unter einer bestimmten Lizenz zu stellen. So, aber wir schreiben alle hier viel Code, wollen natürlich auch Software-Lizenzen anschauen. Und ähm, ja, ich habe ja mir hier, hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Da gibt es einen Unterschied zwischen solchen äh, freizügigen Lizenzen und Copyleft-Lizenzen. Ähm, der Unterschied hierbei ist, ähm, Copyleft-Lizenzen beinhalten die Pflicht, äh, die freie Lizenz äh, beizubehalten. Das heißt, die Freiheiten, die diese Softwarelizenz garantiert, müssen auch weiterhin im Nachhinein eingehalten werden. Äh, was das genau heißt, kommen wir gleich später nochmal in einem Quiz dazu. Ähm, so mal ein paar Beispiele, damit man das mal gehört hat. Freizügige lizenzen MIT-License, BSD-License, Apache License und äh, hier die WTF Public License äh, gibt es auch noch. Und ähm, bei den Copyleft-Lizenzen sind das prima so, so Lizenzen wie die, äh, die GNU-Lizenz ähm, oder die Affero GNU-Lizenz. Ähm, und auch die Europäische Union hat sich gedacht: naja, das ist eine sinnvolle Sache, vielleicht wollen wir irgendwie auch in unseren Mitgliedstaaten genauso eine Lizenz bereitstellen und hat dann die European Union, äh, European Union Public License äh, ins Leben gerufen, die eupl die auch in allen, also in allen Sprachen der Mitgliedsländer der Europäischen Union verfügbar ist und damit ähm, in allen Sprachen eingesetzt werden kann, in allen Ländern. Genau. So, kleiner Unterschied zwischen ähm, ja, diesen, diesen freizügigen Lizenzen. Diese MIT-Lizenz ist so eine freizügige Lizenz, mit der man ähm, relativ viel machen kann, die aber irgendwie auf der anderen Seite unsere Freiheiten nicht so sehr garantiert ähm, wie, wie die, wie die Copyleft-Lizenzen. Ähm, Genau, ich habe so ein kleines Gewiss. Also, äh, erste Frage, ist so eine MLT-License, ähm, ist, da, ist dabei die kostenlose Nutzung äh, der Software möglich? Wenn ich so, eine, so ein Programm bekomme, darf ich es kostenfrei nutzen. Und ganz klar, bei so einer freien Software-Lizenz, das ist gegeben. Jetzt ist so die Frage, darf ich diese Software auch kommerziell nutzen? Ähm, und auch da, kommerzielle Nutzung ist in jedem Fall auch erlaubt. Also ich darf Software, die ich bekomme, auch kommerziell nutzen ähm, und auch ja, für andere also zum Beispiel in einem Unternehmen einsetzen und da irgendwie auf Unternehmensrechner installieren. So, darf ich die Software verändern? Klar, ich habe den Quellcode, ich darf die Software verändern und darf dann auch die veränderte Software ähm, ja, ausführen, darf sie für meine eigenen Bedürfnisse benutzen und ich darf sie auch weiter verbreiten. So, jetzt ist da schon ein kleiner Stern dran. Äh, gucken wir gleich mal, was das bedeutet. Ähm, nur schon mal so als, als kleine Anmerkung. Ähm, Darf ich die Software auch verkaufen? Also wenn ich freie Software bekomme, die ich dann irgendwie frei nutzen kann, darf ich sie auch weiterverkaufen. Und ähm, hier ist es so, ja auch das dürfen wir. Wir dürfen freie Software einfach äh, weiterverkaufen. Auch wieder mit so einem Sternchen hinten dran. Und ich darf die Software, jetzt habe ich es schon, schon verraten, auch ohne Quellcode weiterverbreiten. Ähm, jeweils auch hier mit dem Sternchen dran. Denn, und das ist das, das Besondere dabei, ich muss trotzdem die li li li Lizenz und den Copyright-Hinweis, äh, also quasi den, den Autor nennen. Ähm, und das muss ich alles beilegen. Also auch hier, das ist, das ist das, das eine Besonderheit, ich darf die Software ohne Quellcode weiterverbreiten. Genau, wenn wir uns das anschauen bei der GPL, da ist es so, ich darf die natürlich kostenfrei nutzen, ich darf sie auch kommerziell nutzen, ich darf die Software verändern, darf sie weiterverbreiten, hier fangen wieder die, die Sternchen an quasi, ich darf die Software auch weiterhin verkaufen. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen Copyleft-Lizenzen und den, den ja, freizügigeren Lizenzen. Ich darf die Software hier nicht ohne Quellcode weiterverbreiten. Das heißt, die GPL äh, ver verbietet mir, Software weiter zu verbreiten, wenn ich den Quellcode ähm, und Veränderungen daran nicht auch weiterverbreite. Und das ist ein riesen Vorteil, ähm, denn das garantiert uns, dass ich ähm, ja, dass, dass meine eigene Software, die ich irgendwann mal geschrieben habe und veröffentliche und unter so eine GPL-Lizenz stelle, dass die immer freie Software bleiben wird und der Quellcode ähm, allen zur Verfügung stehen wird, sodass jeder sich diese Software angucken kann und ähm, ja, auch weiter verbreiten kann. Genau, und auch hier gibt es noch eine wichtige Einschränkung. Hier darf ich nur die, die Software nur unter der gleichen Lizenz äh, weiterverbreiten und muss Änderungen am Quellcode sichtbar machen. Und das ist auch so ein, so ein wichtiges Kriterium, noch, was irgendwie ähm, dafür sorgt, dass meine Software weiterhin freie Software bleiben wird, weil ich die Lizenz nicht einfach ändern kann. Genau, ähm, das waren jetzt ziemlich viele Lizenzen. Wenn ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen wollt, äh, gibt es eine schöne Webseite, die nennt sich choosealicense.com, äh, wo nochmal so ein paar Lizenzen gegenübergestellt sind. Ähm, auch mit, mit Vor- und Nachteilen zwischen den Lizenzen und das alles so ein bisschen, ohne dass man jetzt die komplette Lizenz von, von also die, irgendwie alle 30, 40, 50 äh, Software-Lizenzen, die irgendwie so im Umlauf sind, irgendwie lesen muss, kann man hier mal so ein bisschen Vor- und Nachteile gegenüberstellen. Ja, ansonsten wünsche ich euch Happy Hacking und ähm, klar, wenn ihr noch Fragen habt zu software irgendwie zur Wahl für euer Projekt, äh, gerne bei mir vorbeikommen und äh, wir können gerne noch mal ein bisschen äh, drüber quatschen und äh, uns da ein bisschen austauschen über Vor- und Nachteile. Danke.